Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improve Wi-Fi. Heute mit einem weiteren Unternehmen aus der Solarbranche. SunPower ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 4,3 Milliarden US-Dollar. Und das Unternehmen hat ihren Sitz in San Jose und beschäftigt derzeit ca. 2200 Mitarbeiter, wobei die Anzahl der Mitarbeiter zu Beginn 2020 noch bei über 8.000 Land. SunPower ist ein Unternehmen, welches diverse Solarmodule mit unterschiedlicher Energieertragshöhe sowohl für private als auch für kommerzielle Kunden entwickelt, produziert und vertreibt. Während sich das Entwicklungszentrum in San Jose in den USA befindet, sind viele der Fabriken vermutlich auch aufgrund der geringeren Lohnkosten im Ausland, unter anderem in Mexiko, angesiedelt. Wie immer möchte ich an dieser Stelle darauf eingehen, warum und ob SunPower bei ihren Solarmodulen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen hat. Und aufgrund meiner beschränkten Expertise, was die technischen Details von Solarmodulen angeht, verlasse ich mich an dieser Stelle auf die Aussagen von SunPower selbst, welche hervorheben, dass ihre Maxion Series Solarmodule im Marktvergleich die höchste Energieeffizienz bieten? Darüber hinaus möchte ich als Wettbewerbsvorteil aufführen, dass SunPower ein weites Spektrum hinsichtlich der Größe von Solarmodulen anbietet und somit eine möglichst große Zielgruppe anspricht. Hier sei allerdings gesagt, Risiken vorhanden sein können, wenn ein Unternehmen eine möglichst große Zielgruppe anversiert, ähm, nämlich genau dann, wenn andere Unternehmen für einen Teilausschnitt der Zielgruppe durch eine Spezialisierung auf jene Zielgruppe dann bessere Produkte anbieten. Dahingehend hat Sunpower bereits auch Schritte unternommen, das Geschäftsmodell zunehmend auf den Privatsektor zu konzentrieren, in welchem Sunpower für sich selbst die besten Chancen sieht. Schauen wir nun darauf, ob Sunpower generell eine Strategie verfolgt, welche sie gegen Wettbewerber im Geschäftsbereich der Solarmodule bevorteilt. Antwort ist ja, Sunpower verfolgt eine solche Strategie durch die Gewährleistung von einer hervorragenden Qualitätsgarantie mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Herkömmliche Hersteller bieten nur 10 Jahre Garantie. Neben Solarmodulen vertreibt SunPower ebenfalls Solarzellen, also jene Bestandteile, aus denen ein Solarmodul zusammengesetzt ist. Und hier benennt SunPower als Qualitätsvorteil gegenüber herkömmlichen Solarzellen, dass keine Metallnähte oberhalb der Flächen vorhanden sind die Rückseite der Platten aus Kupfer und nicht aus Metall ist und durch den Einsatz von dicken Verbindungselementen zwischen den Zellen eine höhere Stabilität gewährleistet sei. Neben Solarmodulen und Solarzellen vertreibt SunPower ebenfalls Speicherbatterien für den erneuerbaren Solarstrom und wie im dritten Quartalsbericht 2021 hervorgeht, ist dieser Geschäftsbereich auch ein zentraler Wachstumstreiber. Demnach befindet man sich auf einem guten Weg bis zum Ende des Jahres, das Bestellvolumen für Energiespeicher auf 100 Millionen US-Dollar zu steigern, insofern ich es richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei um das Bestellvolumen pro Quartal, so wurden im dritten Quartal Energiespeicher im Wert von 80 Millionen US-Dollar bestellt und im vierten Quartal soll diese Zahl dann auf 100 Millionen US-Dollar anwachsen. Ein weiterer Wachstumstreiber des Unternehmens könnte ebenfalls die Bereitstellung von Ladesäulen bzw. Ladestationen für E-Autos sein, welche sowohl Indoor als auch Outdoor eingesetzt werden können und kompatibel mit allen E-Autos auf dem Markt sein sollen. Die die kritische Frage, die man sich hier allerdings stellen muss, ist, inwiefern die Ladetechnik mit der von Konkurrenten mithalten kann und ob Autohersteller in Zukunft möglicherweise proprietäre Ladeanschlüsse einsetzen. Größtes Wachstumspotenzial insgesamt hat jedoch nach wie vor der Bereich Solarmodule, wo die Bestellungen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 36% gestiegen sind. Ja, darüber hinaus gibt sich SunPower in diesem Geschäftsbereich nicht mit dem sehr guten organischen Wachstum zufrieden, sondern hat mit dem Aufkauf von Blue Raven Solar für 165 Millionen US-Dollar auch ihre Marktmacht in den USA gestärkt und die Kapazitäten weiter erhöht, um der Nachfrage nach Solarmodulen gerecht zu werden. Die Finanzierung der 165 Millionen US-Dollar erfolgte anhand des Verkaufs von 1 Million us Enphase-Aktien, Enphase Energy ist eine Aktiengesellschaft, welche unter anderem Wechselrichter vertreibt. Inwiefern der Kaufpreis von 165 Millionen US-Dollar ein guter oder ein schlechter Deal war, zeigen die Fundamentaldaten von Blue Raven Solar, welche 2014 gegründet wurde. Mit 136 Millionen US-Dollar Umsatz und einer ebitda Marshall größer als 10% war die Übernahme sicherlich kein schlechter Deal und unterstützt des Weiteren die strategische Ausrichtung von Sun Power auf den Privatendkundenmarkt. Betrachtet man den 5 jahres so fällt auf, dass der Aktienkurs gegen Ende 2020 stark zu steigen begann und am Anfang dieses Jahres ein neues Allzeithoch in Höhe von 54 US-Dollar erreichte. Wie im Einjahreschart ersichtlich, kam es anschließend zu einer stärkeren Korrektur auf 20 US-Dollar. Seitdem bewegt sich der Aktienkurs seitwärts in einer Schwankungsbreite zwischen 20 und 30 US-Dollar, wobei der aktuelle Aktienkurs bei ca. 24 US-Dollar liegt. Betrachten wir nun die historischen Gewinn- und Verlustentwicklungen. Zum 3. Oktober 2021 betrug der Umsatz auf ein Einjahressicht 1,281 Milliarden US-Dollar und betrachtet man die historische Entwicklung vom Umsatz, so lässt sich konstatieren, dass dieser seit 2017 am Sinken ist und sich in diesem Zeitraum ungefähr halbiert hat. Konträr dazu ist das Ergebnis von SunPower seit Ende 2018 stark gewachsen von einem Verlust von über 900 Millionen US-Dollar zu einem Gewinn in Höhe von 354 Millionen US-Dollar zum 3. Oktober 2021. Die Gewinnmarge beträgt zum 3. Oktober 2021 auf Jahresbasis 27,7%. Das starke Ergebniswachstum seit Ende 2018 macht sich auch im durchschnittlichen Ergebniswachstum der letzten fünf Jahre bemerkbar, welches bei sehr starken 55% liegt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gewinn von SunPower um 38%. Heruntergerechnet auf eine Anzahl ausstehender Aktien in Höhe von 173 Millionen beträgt der Gewinn pro Aktie derzeit 2,067 US-Dollar. Betrachtet man die durchschnittlichen Analystenprognosen für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2023, so lässt sich hier ein weniger attraktives Bild für die zukünftige Entwicklung von SunPower zeichnen. Demnach wird sich bis 2023 der Gewinn pro Aktie ca. Vierte mit einem Wert von 0,612 US-Dollar. An dieser Stelle würde ich allerdings die Bedeutung der Prognosen mit nicht so viel ja, Bedeutung gewichten, da bis zum Jahr 2023 noch ganze zwei Jahre vergehen und die derzeitige Wachstumsentwicklung von SunPower meiner Meinung nach nicht unmittelbar auf einen solch starken Rückgang des Gewinns hinweist. Betrachtet man die Wachstumserwartungen von äh, Analysten bezüglich dem Ergebniswachstum, so erhält man des Weiteren ein widersprüchliches Bild. Gemäß dem Durchschnitt von 12 Analystenschätzungen soll das Ergebnis innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre pro Jahr durchschnittlich um 31 Prozent wachsen und beim Umsatz geht man mit einem jährlichen Wachstum von knapp 15 aus, was immer noch über dem Marktdurchschnitt liegt, aber deutlich unter 20 Schauen wir nun auf die Bilanz von SunPower. Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar übertreffen die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 394 Millionen US-Dollar um mehr als das Dreifache. Die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 667 Millionen US-Dollar sind ebenfalls mehr als ausreichend von den kurzfristigen Vermögenswerten gedeckt. Schauen wir nun auf die Debt-to-Equity-Ratio von SunPower. Diese ist in den vergangenen fünf Jahren von 150% auf 144% gesunken. Die liquiden Mittel von SunPower übertreffen des Weiteren mittlerweile die Schulden. Negativ zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass der operative Cashflow von, von äh, SunPower negativ ist und die Schulden somit auch aus dem operativen Cashflow heraus nicht gut bzw. gar nicht gedeckt sind. Auch die Zinskosten stellen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor für Sunpower dar, als dass diese nur mit dem Faktor 1 vom EBIT gedeckt sind. Schauen wir zu guter Letzt noch auf die konsolidierte Bilanz, wonach mal äh, ersichtlich wird, dass Sunpower eine ausreichende Liquidität vorweisen kann mit Geldmitteln und Geldmitteläquivalenten in Höhe von 579 Millionen US-Dollar. Wirft man einen Blick auf die Passivseite, so fällt jedoch auch auf, dass nicht alle Verbindlichkeiten in der Debt-to-Equity-Ratio mit eingerechnet worden sind, so hat SunPower noch sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 372 Millionen US-Dollar und Accounts Payable, also unbezahlte Lieferanten- und Dienstleisterrechnungen in Höhe von 157 Millionen US-Dollar. Ja, Betrachtet man die Aktionärstruktur von SunPower, so fällt auf, dass etwas mehr als 50% der ausstehenden Aktien im Besitz einer öffentlich handelbaren Aktiengesellschaft sind. Dabei ist es ein einziges Unternehmen mit dem Namen Total Energy SE, welche mehrheitlich an SunPower beteiligt ist. Und wie das Unternehmenskürzel SE schon verlauten lässt, handelt es sich hier um eine europäische Aktiengesellschaft. Genauer gesagt ist Total Energy einer der größten Mineralölunternehmen der Welt, gemessen am Umsatz Total Energy ist darüber hinaus ein französisches Unternehmen und erwarb im Jahr 2011 für ca. 960 Millionen US-Dollar 60% der Anteile von SunPower. Ja, auch wenn Total Energy mittlerweile nicht mehr 60% der Aktien hält, so ist das Unternehmen weiterhin der Mehrheitsaktionär mit knapp über 50% der Aktien. Ja, Neben den knapp 50%, die von Total Energy gehalten werden, besitzen institutionelle Anleger 34% der Aktien und nur, nur knapp 13% der Aktien befinden sich im Streubesitz. Die 25 größten Aktionäre von SunPower, allen voran natürlich Total Energy, besitzen ungefähr 78% aller Anteile. Die ausstehenden Aktien von Sunpower sind also auf relativ wenig Marktteilnehmer konzentriert. und Kommen wir nun noch zu den Insider-Trades von Sunpower. Hier lässt sich für die letzten zwölf Monate ein klarer Verkaufsüberhang von Insidern konstatieren, in Höhe von kumuliert knapp 2 Millionen US-Dollar, was zum damaligen relativ hohen Kurswert einer ähm, ja, Aktienverkaufsanzahl von ungefähr 70.000 Aktien entspricht. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung von SunPower. Wendet man die Discounted Cashflow to Equity Analyse auf Basis der durchschnittlichen Analysten Prognosen hinsichtlich des Cashflows an, so SunPower derzeit ca. 28% überwertet. der faire Kurswert läge demnach bei aufgerundet 20 US-Dollar und betrachtet man den KGV des Unternehmens, so SunPower hingegen derzeit im Marktvergleich sowohl was die Solarbranche als auch den US-Markt angeht relativ günstig bewertet. Setzt man das zukünftige Ergebniswachstum des Unternehmens ins Verhältnis mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, so erhält man einen Wert von 0,4, was ebenfalls einer relativ günstigen Bewertung entspricht. Schaut man sich hingegen wiederum das Kurs-Buchwert-Verhältnis an, so ist Sunpower mit einem Verhältnis von 12 hingegen relativ teuer. Das aktuelle und prognostizierte zukünftige Return on Equity weisen beide jeweils einen guten Wert auf, allerdings wird für die Zukunft ein absinkendes Return of Equity um über 60% Prozentpunkte erwartet. Ja, was lässt sich äh, abschließend sagen? Sollte man SunPower kaufen, werde ich SunPower kaufen. Im Vergleich zu anderen Solaraktien ist SunPower verhältnismäßig günstig bewertet. Die Wachstumsaussichten stehen relativ positiv und mit der Übernahme von Blue Raven Solar hat SunPower ihre Marktmacht im US-Markt weiter ausgebaut, welcher im Hinblick auf die Umweltpolitik unter Joe Biden ein ordentliches Wachstumspotenzial bereithält. Die Bewertungen der Analysten raten mehrheitlich dazu, die Aktie derzeit weiter zu halten. Eine explizite Kaufempfehlung wird nur von zwei Analysten. Gegeben fünf Analysten raten zu einem Verkauf. Ich persönlich schließe mich der mehrheitlichen Einschätzung der Analysten an. Wenn ich SunPower besitzen würde, würde ich diese auch weiter halten. Derzeit würde ich allerdings auch nicht einsteigen. Einerseits gibt es viele Argumente für eine günstige Bewertung. Andererseits gibt es auch Argumente wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis, welche dafür sprechen, dass SunPower doch nicht so günstig bewertet ist. Darüber hinaus stört mich eine Aktie, dass zwar der Gewinn der Aktie sich in den vergangenen zwei Jahren positiv entwickelt hat. Der Cashflow des Unternehmens im Vergleich allerdings nur unterproportional gewachsen ist. Während der Gewinn eines Unternehmens durchaus in der Höhe manipuliert werden kann, auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, so ist dies halt beim Cashflow nicht möglich. Und Damit will ich jetzt Sunpower nichts unterstellen, allerdings sind die nicht cashgedeckten Gewinne des Unternehmens für mich ein Risiko, welches ich bei der derzeitigen Bewertung nicht eingehen möchte, beim Kurswert von 18 bis 19 us dollar Hingegen würde ein Aktienkauf für mich trotz des genannten Risikos durchaus interessant sein. Ja, in dem Sinne, macht's gut, lasst ein da, bleibt gesund und ciao!